Darin singt Helene Fischer von Abschied und wie sie einen Luftballon loslässt, der nach oben steigt. Und du fliegst davon, so leicht wie ein Luftballon. Du hattest so viele Wünsche, so viele geheime Ideen. Doch irgendwie kam dir das Leben in den Weg, heißt es darin unter anderem. Helene Fischer bei Luftballon. Kommen ihr Tränen? Dass der Text der Schlagersängerin nahe geht, zeigt sich nun auch in meinem kleinen vorab veröffentlichten Clip der Sängerin im Tonstudio im August 2021. Zu dieser Zeit nahm Fischer die Lieder für ihr Album auf. In der Doku, Helene Fischer – 15 Jahre im Rausch des Erfolgs, sind Ausschnitte der Aufnahmen zu sehen. Helene Fischer zeigt sich darin in einem beiden Pulli und singt die bewegenden Zeilen in das Mikrofon. Helene Fischer wird im Tonstudio von ihren Emotionen übermannt. Doch das Einsingen auf einmal gestaltet sich schwierig, denn die Sängerin überkommen die Emotionen, während des Singens fließen Tränen. Die Aufzeichnung wird immer wieder unterbrochen. Die schlager wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und sagt, Roar, in einem durch, ist das echt. Der Tonleiter fragt nach einer kleinen Pause, sollen wir einen kurzen Break machen? Entscheide du! Die 37-Jährige nimmt das Angebot an, sammelt sich erst einmal und steht dabei mit Händen in den Hüften im Studio. Wir könnten auch erstmal was essen gehen, schlägt er vor, und bringt Fischer damit zum Lachen. Super Option! Ruf die! Und fügt nochmal hinzu. Ja, das in einem durchzusingen ist sehr emotional. Das spreche ja auch für den Song, stellen die beiden fest. Live werde der Song Sternchen für sie wohl vielleicht auch schwierig, so Fischer. Die ganze Doku, Helene Fischer 15 Jahre im Rausch des Erfolgs, wird auf Box am Samstag, 11.12.2021 ab 20.15 Uhr zu sehen sein. Darin wird die Schlagersängerin auch mit bekannten Wegbegleitern wie Barbara Schöneberger oder Mark Forster auf ihre Karriere zurückblicken. Auch Freunde von Fischer sollen zu Wort kommen. Helene Fischer war zuvor auch schon im Satz. Eins mit einer Sendung zu sehen, in der sie ihre Songs zum Besten gab und Rede und Antwort stand. Dort berichtete sie unter anderem auch von einem Tiefpunkt Sternchen. sternchen und Merkur.de sind Angebote von Ippen. Media